Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr angeschaltet habt zum heutigen Video. Wer meinen Kanal noch nicht kennt oder mich nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und ja, hier gibt es alles rund um das Thema VR, Gaming und so weiter und so fort, Hardware, Software. Also ähm, ja, auch gerne mal natürlich ein Abo dalassen, das wäre echt nice von euch. Und äh, ja, wir kommen zum Thema Motion Sickness. Es ist jetzt ein Thema, was nicht für die VR-Profis oder für die Veteranen ist, sondern eher für die VR-Neulinge. Warum ich dieses Video heute mache, hat zwei Gründe. Der erste Grund ist der Zitronenarzt, unser Dog, der ein Video dazu gemacht hat. Mit ihm habe ich einen Tag zuvor darüber gesprochen und äh, ich wäre jetzt eigentlich nicht auf die Idee gekommen, auch so ein Video zu machen, äh, ja, weil es nicht meine Art ist, irgendein Video zu kopieren. Aber dann habe ich einen PSVR 2 Review gestartet, das war ein Tag später, und dann habe ich sehr viele Kommentare bekommen. Unter anderem war da Kommentare dabei, äh, wo mir gesagt wurde, ich werde die PSVR 2 zurückschicken, denn mir wird schlecht, ich kriege Motion Sickness und äh, ja. Als allererstes, es ist nicht wegen der VR 2, also wegen der PlayStation VR 2, das ist ein generelles VR-Problem. Und äh, ja, also wegen diesen zwei Gründen wollte ich dieses Video hier starten, weil ich möchte nicht, dass VR-Neulinge äh, jetzt denken, okay, mir wird schlecht, ich kann mit VR nichts anfangen und schicken ihre Brillen zurück. Äh, ist genau der falsche Weg. Aber zu, zum Doc nochmal zurückzukommen, ähm, ja, unten in der Beschreibung ist der Link zu seinem Video und ja, gerne mal liken und seinen Kanal auch abonnieren, also der macht richtig, richtig geile Arbeit äh, für die VR-Community, hilft bei allen Problemen rund um die VR-Headsets und also geiler Kanal, geiler Typ, da gibt es nichts anderes zu, zu sagen, also draufklicken und abonnieren, definitiv. Ja, in meinem Video möchte ich euch ein bisschen erklären, was ist Motion Sickness, woher kommt Motion Sickness und ja, wie kann ich es abtrainieren oder wie kann ich damit umgehen. Und äh, da gibt es einige Sachen, die Leute von Anfang an direkt falsch machen. Aber wir kommen jetzt erstmal zum Thema, was ist Motion Sickness? Also Motion Sickness kann man äh, damit vergleichen oder es ist damit gleichzusetzen, das ist äh, ganz klar. Wenn wir, ich denke mal, alle Zuschauer beim auf meinem Kanal sind, äh, über 18 und haben schon mal einen über einen Durst getrunken, äh, ja, wer nicht über 18 ist und meinen Kanal auch verfolgt, gerne mal unten in die Kommentare auch reinschreiben. Interessiert mich natürlich, wieso meine äh, Zuschauer, wie alt die sind und so weiter und so fort. Und äh, ja, Wer das nicht kennt, ihr werdet es kennenlernen. <lacht> Auf jeden Fall, wenn man zu viel getrunken hat, wird einem schlecht und ähm, ja, warum wird einem schlecht? Einmal, weil wir eine Vergiftung haben. Alkohol ist nichts anderes als eine Vergiftung. Und äh, zweitens, weil einem teilweise die Sinnesorgane flöten gehen. Ähm, die Gleichgewichtssinne im Ohr kommen durcheinander. Wir haben Doppelbilder und das ist ein Indikator für unser Gehirn, für unseren Körper. Ich habe eine Vergiftung, ich erleide gerade eine Vergiftung. Ich habe halluzination oder sonst was und das Gift muss raus. Wie geht das Gift raus? den Weg. Ja? Der, der Weg ist nicht schön und man braucht es nicht, aber es ist ein richtig guter Schutzmechanismus von unserem Körper, ähm, um diese Vergiftung dann loszuwerden. Und ja, nichts anderes passiert eigentlich in VR. Also, ich sitze auf meinem Stuhl, ziehe mein Headset an, starte einen Shooter wie Pavlov oder Contractors oder sonst was. So, ich habe jetzt meinen Controller in der Hand, laufe einen Gang entlang und äh, laufe das relativ schnell, gehe dann noch mit dem anderen Controller mit dem rechten Stick um die Kurve, ne? schöne Rotation und dann merkt man relativ schnell, oh, oh, mir wird schlecht. Ja, warum wird einem schlecht? Das ist jetzt nichts anderes, dem Körper fehlt die Information von der Fortbewegung. Wir bewegen uns nicht wirklich fort, weil wir sitzen hier in unserem Stuhl und machen eigentlich gar nichts, außer dass wir hier was sehen, äh, was bewegen und wir sehen in unserer VR-Brille, ja, da, wir gehen aber gerade, also sagt der Körper, okay, Alarmstufe rot, uns wird gerade, wir, und muss schlecht werden, wir müssen das Gift aus dem Körper kriegen. Und ja, es kann wirklich bei Motion Sickness so weit gehen, dass man sich übergeben muss. Und äh, mir war schon mal vier Stunden richtig, richtig übel. Und äh, das braucht kein Mensch und ist echt nicht schön und äh, ist auch gleichzusetzen mit Leuten, die auf dem Boot sind. Den schlecht wird ja diese, diese Schaukelei und auch wenn Leute zum Beispiel Beifahrer sind und auf dem Handy gucken oder lesen, ein Buch lesen, da passiert eigentlich das Gleiche. Wir haben eine Fortbewegung, aber in Wirklichkeit sitzen wir einfach nur und ähm, ja, das sind diese Dinge, warum ein dann schlecht wird. Aber es ist kein Grund, jetzt ein VR-Headset sofort wegzuschmeißen oder zurückzuschicken. Stopp dafür, Leute, erstmal. Ähm, runterkommen Und warum passiert das? Die meisten Leute machen den großen, großen Fehler und spielen direkt Titel. Aktuell mit der PSVR 2 sind ja Titel wie Gran Turismo, Super, äh, Mega Hype, Resident Evil 8, Horizon. Und das sind ja so die, die Gaming-Titel, die momentan auch äh, ja, die Leute zur PSVR 2 treiben und auch äh, ein gutes Kaufargument sind. Aber VR-Neulinge tun sich keinen Gefallen damit, wenn sie diese Spiele... Von Anfang an spielen. Warum? Weil wir, ja, bei GT7, Gran Turismo 7 sitzen wir auch nur wirklich in unserem Stühlchen und wir fahren relativ schnell in einem Auto, fahren Kurven und ja, wir bewegen uns aber nicht wirklich und uns wird dann relativ schnell schlecht. Keine gute Idee. Also Rennspiele, Achterbahnspiele am Anfang, nein, lasst es sein, definitiv, auch wenn euch das. Ähm, sehr, sehr neugierig macht das Ganze. Lasst es oder testet es mal fünf Minuten, aber dann wieder ausschalten. Die Dosis in kleinen Happen genießen, sage ich einfach mal ganz am Anfang. Nichts anderes passiert bei Resident Evil. Wir haben einen Charakter, der sich bewegt. Wir bewegen uns nicht. Und ähm, ja, da passiert wieder das Gleiche, was ich euch am Anfang erklärt habe. Und es so wird schlecht. Auch keine gute Idee. Ich kann aber auch nicht verstehen, was das bei Resident Evil 8 und Horizon zum Beispiel ähm, da keine Teleportfunktion ist. Also das wäre eine Funktion, die uns äh, VR oder Neulingen da hilft, uns auch äh, uns VR-Fans helfen würde, dass äh, ja, die Leute nicht direkt aufgeben und die vr headsets wieder loswerden wollen, denn... Teleport ist nichts anderes. Ich habe meinen Charakter. Ich bewege mich nicht wirklich. Ich sage dem mit einem Pfeil, mit Schuhen und sonst was, mit einem Kreis, dahin möchte ich jetzt. Das passiert meistens in, in irgendeinem Umkreis, den ich dann wirklich dann benutzen kann. Da möchte ich jetzt hin. Der Charakter wird kurz ausgeblendet, dunkles Bild und man ist dann auf einmal da, so eine Überblende passiert dann und ja, dann haben die Leute kein Motion Sickness, weil die sich nicht wirklich bewegen. Ich kann mich dann trotzdem weiter schön umgucken ähm, und erleide kein Motion Sickness. Das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Das sollten eigentlich alle Spiele unterstützen. Unterstützt Resident Evil 8 nicht, unterstützt Horizon nicht. Blöde Idee. Aber äh, geht, geht man bei manchen Spielen natürlich auch nicht anders vom Gameplay her und so weiter. Dann gibt es Funktionen wie eine Vignette einblenden. Wenn der Charakter sich bewegt, hilft es bei manchen Leuten, wenn äh, bei Bewegung eine Vignette eingeblendet wird. Das heißt, mein Sichtfeld, mein Field of View wird von so auf so geschrumpft und ich sehe dann nur noch ein bisschen was, wo ich mich hinbewege und das hilft, weil ich nicht so viel von der Bewegung mitbekomme. Und ähm, ja, das kann man bei den meisten Spielen einschalten und dann auch, wie stark das Ein- und Ausblenden soll, sogar einstellen. Das ist eine gute Idee, wie ihr euch das auch angewöhnen könnt, in VR euch zu bewegen. Also Teleport benutzen, am Anfang, um erstmal in VR reinzukommen. Und dann Vignette mal ausprobieren, ob euch das hilft, dass äh, Motion Sickness dann reduziert wird. Und ähm, dann hat mir noch geholfen. Das hilft aber nicht jedem, zum Beispiel dem Zitronenarzt hilft, hat es nicht geholfen. Ich stelle mich hier hin. Also das war mein, meine beste Erfahrung, wie ich Motion Sickness äh, wirklich mir abtrainieren konnte. Ich habe mich hingestellt, habe mich auch so gut wie es geht bewegt. Also so, wie es mein Spielfeld auch zulässt, natürlich nicht volle Pulle losrennen gegen die Wand, aber schon mal in, in kleineren, ruhigeren Spielen. Es ist auch keine gute Idee, Pavlov irgendwelche Shooter am Anfang zu äh zu benutzen, die relativ schnell sind. Also, das ist keine gute Idee, lasst das. Ähm, aber in, in Spielen, die ruhig sind, irgendwelche Puzzlespiele, sonst was, wo man sich auch ein bisschen im Raum selber bewegen kann, Sachen greifen kann, da kann man sich an VR gewöhnen. Der Körper muss sich wirklich an VR gewöhnen, dass man das auch benutzt und äh, ja, dass die reale Welt dann erstmal ausgeblendet wird und uns was anderes vorgegaukelt wird. Ähm, das hat mir am meisten geholfen, auch nachher wirklich in Shootern. Natürlich nicht in Rennspielen, in Rennspielen ist es immer noch sinnvoll wirklich äh, da zu sitzen und ich hatte am Anfang sehr starke Motion Sickness, wo ich mir gesagt habe, ich gebe auf, äh, VR wird nie mehr was für mich werden und ähm, ja, ich habe heutzutage fast auf Null gebracht Motion Sickness. Außer bei Autorennspielen wird mir ab und zu noch schlecht bei Weltraumspielen, wenn ich mir wirklich einen Überschlag mache, die Drehung mache, das, ne, dann, dann wird mir richtig schlecht. Kann schon, kann noch mal passieren, aber äh, ich fange mich da relativ schnell dann wieder, äh, weil ich dann auch versuche irgendwelche Fixpunkte mir zu suchen. Äh, in Raumschiffspielen, Cockpitspielen hilft es immer auch, dass das Cockpit eingeblendet ist und dass ich wirklich so einen Fixpunkt habe. Das hat auch geholfen, dass Unterstützen auch sehr viele Entwickler, weil die natürlich wissen, dass es Leute gibt, die Motion Sickness haben. Bei Warplanes zum Beispiel, so ein Flugzeugsimulator oder ja, Arcade-Shooter vom, vom Ersten Weltkrieg, ähm, da wird mir auch teilweise schlecht, wenn ich äh, so eine schöne Drehung mache und äh, gucke dann auch zur Seite, gucke mal runter. Ist schön, sowas zu erleben, aber da wird mir auch noch leicht schlecht, aber, aber nicht so wie früher. Wie gesagt, das kann äh, bis zum Erbrechen gehen. Oder aber, dass das vier Stunden anhält, das einem richtig Flauer und Übel auf dem Magen ist. Ja, Leute. Nochmal kurz zusammengefasst. Teleport benutzen. Äh, Vignette benutzen. Keine Shooter am Anfang. Keine Rennspieler am Anfang. Benutzt äh, Spiele, wo ihr euch selber nicht äh, fortbewegen müsst, der Charakter. Sondern äh, zum Beispiel bei Moss, Moss bin ich äh, wie ein Zuschauer. Ich habe meinen Controller und spiele eine Maus. Also das ist super für den Anfang. Ähm, irgendwelche Rätselspiele. Äh, Dimio zum Beispiel, wo ich ein Brettspiel vor mir habe, auch super Einstiegstitel. Und. Ähm ja, da gibt es noch einige andere. Ähm, ich versuche mal eine kleine Liste in die Beschreibung zu packen, was eventuell so sinnvoll wäre. Aber so ähm, A Fisherman's Tale, wenn das rauskommt, ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein PlayStation VR 2 Titel ist. Aber es ist jetzt hier kein reines PlayStation VR 2 Video, sondern das betrifft natürlich alle. Und äh, so Rätselspiele sind immer gut, wo ich mich dann selber ein bisschen im Raum bewegen kann. Ähm, ja, das... Ist es ist eigentlich so im Großen und Ganzen. Ähm, gibt nicht auf, Leute, fangt langsam an, langsame Häppchen, ruhige Spiele und gibt nicht zu schnell auf. Und auch wenn es euch dann wirklich packen sollte, Resident Evil 8 zu, zu erleben, zu spielen, ähm, Autorennspiele, ja, macht es aber, übertreibt nicht. Ich habe am Anfang habe ich dann irgendwie ja, 10-15 Minuten Pavlov gespielt, also Shooter gespielt und äh, dann merkte ich so, wenn der Körper die ersten Signale sendet, ne, dass einem ein bisschen schwummrig wird, Flau auf dem Marken, Headset weglegen, ruht euch aus, also ähm, übertreibt es dann nicht und dann steigert ihr euch immer wieder ein bisschen und äh, das hilft um euch das wirklich abzutrainieren. Es gibt Leute, es gibt Menschen, wo es nicht wirklich komplett abtrainierbar ist, aber es wird besser. Der Doc, der Zitronenarzt, ist sehr, sehr gebeutelt davon und selbst er ähm, konnte letztens After the Fall sehr lange mit uns spielen. Das war äh, auch fast anderthalb Stunden. Und äh, ja, da war auch ein bisschen stolz auf sich, kann man auch dann sein, wenn man das dann wirklich geschafft hat. Und ähm, ja... So muss man an, äh, rangehen an der Sache, dieses Free Locomotion nicht von Anfang benutzen, das heißt, ich äh, benutze meinen Charakter und be bewege mich mit dem Thumbstick, Benutzt Teleport und erst wenn ihr euch an die VR-Welt gewöhnt habt, dann versucht mal Free Locomotion, versucht auch, äh, also zum Beispiel bei Bewegungen, wenn ich mich jetzt meinen Charakter rechts oder links drehen will, benutzt nicht direkt diese freie Rotation, sondern benutzt Snap-Turn. Snap-Turn habe ich sehr, sehr lange noch benutzt, weil äh, das, diese, diese Rotation war sehr schlimm für mich. Und ähm, da habe ich am Anfang immer noch Snap-Turn benutzt. Da kann man dann einstellen, Snap-Turn 45 Grad, Winkel 90 Grad und so weiter und so fort. Und das äh, hat mir am Anfang sehr, sehr gut geholfen. Das sogar schon zu dem Zeitpunkt, wo ich die ganz normale Free-Locomotion schon benutzt habe, also die normale gleitende Fortbewegung, da habe ich noch Snapturn benutzt und jetzt bin ich auf dem Punkt angelangt, wo ich dann auch diese gleitende Drehung benutze, äh, ja, weil es auch einfach schöner aussieht für einen selber und auch für den Zuschauer. Deshalb benutze ich das jetzt auch. Und ja, das sind so die Punkte, äh, die man beachten sollte, ähm, ja. Am meisten gibt nicht auf. Bitte schickt jetzt wegen Motion Stick nicht, nicht sofort eure Brille zurück. Also, äh, das wäre ein großer Fehler. Versucht langsame Spiele zu machen, gewöhnt euch an VR und äh, dann wird das schon. Also gibt nicht auf. Äh, manche Leute haben zwei, drei, vier Wochen gebraucht, um sich leicht an VR zu gewöhnen, konnten dann Free Locomotion benutzen. Es gibt aber auch Leute, die konnten erst nach drei, vier, fünf Monaten Free Locomotion benutzen freie äh, Rotation und so weiter. Also da muss man wirklich äh, ein bisschen auf seinen Körper hören und auch äh, wirklich mal, äh, ja, die ganzen Komfortfunktionen, die die Entwickler einbauen. Leider nicht bei allen Sachen. Resident Evil 8 ist jetzt ein gutes Beispiel, was äh, das leider nicht unterstützt. Aber Horizon hat trotzdem ein paar Komfortfunktionen, Vignette und so weiter, die man dann benutzen kann, damit das Ganze ein bisschen angenehmer für die Leute wird. Mich selber stört die Vignette, äh, weil es dann halt für mich nicht real wird, wirkt. Aber äh, was will man machen? Entweder hat man die Wahl, äh, nicht zu spielen oder äh, dass einem schlecht wird oder dass man die Vignette benutzt und kann erstmal spielen damit, ne? um, um wirklich da reinzukommen. Ja, Leute, wenn noch Fragen sind, gerne unten in die Beschreibung. Wie eben am Anfang gesagt, schaut euch das Video auch vom Doc an. Der hat auch einige Tipps, vielleicht habe ich auch irgendwas vergessen. Und ja, wenn ihr gerne darüber diskutieren wollt, Tipps noch braucht aus der Community, nicht nur von mir, sondern von vielen Leuten, die damit zu kämpfen hatten. Es gibt eine Facebook-Gruppe, die ich ins Leben gerufen habe, VR World Germany, und ja, da sind sehr viele Leute in der Community. Wir sind, glaube ich, jetzt bei 600... 50, 660, irgendwie sowas und äh, ja, das sind super viele liebe hilfsbereite Menschen, die dann auch Tipps und Tricks geben können, um äh, ja, damit ihr einen guten Start in VR auch habt und äh, nicht äh, verz verzagt und verzweifelt und eure Brillen dann zurückschickt, das wäre echt, echt schade. Ja Leute, gerne freue ich mich jetzt auf ein Abo von euch. Und ähm, dass ihr auf dem Laufenden bleibt. Und äh, ja, ein Like da lassen wäre echt nice von euch. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video auch helfen, dass ihr ein bisschen in äh, ja, VR auch reinkommt. Und äh, dass ihr jetzt ja, einen besseren Einstieg habt in VR. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!